Zinsen für Festgeld sind im europäischen Ausland bis zu dreimal höher als der Durchschnitt in Deutschland. Nur auf weltsparn.de finden Sie topverzinste Festgeldangebote aus Europa, abgesichert durch die Einlagensicherung. Einfach anmelden, transparente Festgelder auswählen und alle Services kostenlos nutzen. Jetzt registrieren und clever sparen auf weltsparn.de.